Guten Jonas vom Recording-Blog hier und ich freue mich, dass du wieder Zeit und Lust mitgebracht hast, auch in Folge 3 vom Speedmix im Sommer dabei zu sein. In den letzten beiden Folgen haben wir die Mix-Session perfekt vorbereitet und den Speedmix gestartet. Also, Zeit läuft und los geht's mit unserem Speedmix. Ich habe ja in dieser Reihe insgesamt nur zwei Stunden Zeit, den fertigen Mix abzuliefern und nach knapp 17 Minuten waren Drums und Bass schon mal so weit in Form gebracht. Jetzt geht's an die Gitarren und damit ich dich nicht länger auf die Folter spannen muss, steigen wir mal direkt ein in den Speedmix Teil 3, der wie alle Teile vom Speedmix im Sommer aus einem Mix-Tutorial im Premium-Bereich stammt. Indem du übrigens neben diesem auch jede Menge andere Tutorials, Songs zum selber abmischen und noch vieles mehr finden kannst, was dir hilft, demnächst endlich selbstbewusster und besser zu mischen. Falls das jetzt für dich interessant klingen solltest, findest du hier oben alle weiteren Infos dazu. Und jetzt geht's weiter mit Teil 3 und den Gitarren. Los geht's! Check, gehen wir weiter, direkt nicht lange aufhalten, gehen wir zu den Gitarren, das sind nämlich die hauptsächlichen, äh, die, äh, die Leistungsträger, möchte man sagen. Also, wir starten mal mit der ersten Gitarre, die hier startet, die heißt äh, Gitar Back 1. L75. Ich schätze mal, dass äh, hier vorgegeben werden soll, dass diese Gitarre zu 75% auf der linken und auf der rechten Seite spielen soll. Dann stellen wir das doch einfach mal so ein. Wenn das der Wunsch der Band ist, können wir das im Panorama mal einstellen. Wir haben hier die beiden Spuren. Die stellen wir dann entsprechend hier L75 und R75 ein. Und schieben die beiden mal. Also fangen wir hier vorne mal an mit unserem Loop, wo die Gitarre dazu kommt und hören wir uns mal an, wie das Ganze klingt. Klingt jetzt sehr mumpfig, ne? also die Gitarren klingen jetzt wirklich sehr mumpfig, aber mal gucken, ob sich das passend im Mix eingliedert. Wir haben ja noch weitere Gitarren dazukommen, die fangen hier gerade erst an. Wir haben hier noch zwei weitere Gitarren, die wir mal dazu schieben können. Das sind die Gitarren links und rechts Main, also die Hauptgitarren quasi. Das heißt, nehmen wir doch mal die beiden, schieben die im Panorama entsprechend nach links außen und rechts außen erstmal, Ganz nach links außen und rechts außen und gucken mal, wie die beiden zusammen klingen. Ich würde sagen, wir routen die Gitarren auch mal direkt auf ihren eigenen Bus, damit wir die noch mal später unter Kontrolle kriegen können. Machen wir einfach mal einen Bus für unsere Gitarren hier zusammen. Auch da wieder rechts Maustaste, rechte Maustaste. Bus für ausgewählte Kanäle hinzufügen. Den nennen wir mal Gitarren. Machen den auch so genauso grün wie unseren Bus für die Gitarren. Das heißt, hier kommen die Gitarren zusammen und laufen dann von da aus weiter auf dem Mucke Komplettbus. Das ist doch alles schon wunderbar. Gucken wir mal, wie es weitergeht hier mit unseren Gitarren. Noch mal von vorne. Busse jetzt verschoben hier oder was? Äh, egal. Ähm, aber hier können wir auf jeden Fall mit arbeiten, dass wir jetzt hier alle markieren. Musik Wichtig ist jetzt, dass wir an der Stelle nicht das Verhältnis zwischen Bass, Schlagzeug und den Gitarren verlieren. Man neigt dann immer dazu, die Gitarren hochzuziehen und lauter zu machen. Aber es soll ja an der Stelle das Schlagzeug vor allem ein sehr dominantes Schlagzeug sein, weil wir hier über Power-Rock spre sprechen. Das heißt, Bassdrum und Snare sollten immer gut zu hören sein. Und alle anderen Instrumente müssen sich irgendwie auch ein bisschen darunter einordnen. Sonst ist nämlich die Power weg. Das Schlagzeug muss seine Power behalten. Deswegen schieben wir nochmal die Gitarren ein bisschen runter insgesamt und gucken mal, wie es dann klingt. Okay, die klingen sehr lange aus, diese Gitarren. Das heißt, ich gucke mal, dass ich hier den Ausklang auf den Anfang vom Gesang ziehe. Der Anfang vom Gitarre Gesang ist spätestens hier bei Takt 20 zu Ende. Das heißt, bis Takt 20 sollen die zu Ende sein. Das heißt, ich ziehe jetzt mal hier meine Gitarren im Ausklang bis dahin und mache dann mal einen Fade-Out. So, über zwei Takte, über einen Takt vielleicht. Äh, die Gitarren hier auch damit die früher raus sind. Ne? Insgesamt klingen die zu lange nach hier an der Stelle. Gucken die beiden hier auch an der Stelle. Okay, da läuft noch eine Gitarre mit. Wo ist die? Äh, ah, da oben. Okay, das sind die beiden Gitarren. Okay, die müssen wir dann auch noch passend kürzen hier. Das müssen wir dann wahrscheinlich gleich bei der anderen Strophe auch nochmal machen. Mal gucken, wie lange wir die Gitarren danach klingen lassen. Aber jetzt müssten wir hier einen sauberen Ausklang haben. Okay, alles klar. So können wir arbeiten. Zwischendurch speichern nicht vergessen, weil wenn der Rechner zwischendurch mal abspeichern, abschmieren sollte, dann hast du auf jeden Fall den letzten Stand gespeichert. So, Gitarren auf jeden Fall hier schon mal dazu geschoben. Hier fehlen aber noch zwei Gitarren, wenn ich das richtig sehe. Warte mal, haben wir jetzt hier oben was verloren oder nicht? Ich habe den Eindruck, dass ich gerade irgendwas gelöscht habe, was noch da sein sollte. Ne, habe ich nicht. Also es ist alles da. Und alle Gitarren noch da. Ja, so, alles klar. Ich, irgendwie hatte ich den Eindruck, dass ich verrutscht war, aber das scheint dann wohl nicht der Fall gewesen zu sein. Aber ich habe nicht alle Spuren reingemischt. Ne? Ich sage ja, hin und wieder vergesse ich auch einfach mal zwei Spuren. Was haben wir hier? Die sind drin. Die, die beiden sind noch nicht drin. Ah, guck mal, wir haben noch zwei Spuren vergessen. Die kommen erst später dazu. Das heißt, die hören wir uns auch mal kurz an, was die beiden machen und schieben die einfach mal. Ja, wir lassen sie erstmal in der Mitte und hören mal kurz rein. Solo, was die machen. Ah, die kommen mit dem Bass zusammen rein. Ne? Hier ist das mit dem Bass. Ne, die kommen etwas später, aber die können wir ja mal entsprechend Anpassen. Kommen die denn passend rein? Nicht, dass wir jetzt hier verrutscht sind, irgendwie mit unserem Anfang. Nein, alles gut. So, also die kommen. Warum starten die denn nicht mit dem Bass zusammen? <lacht> Berechtigte Frage. Ne? Aber die klingen eher tiefer. Deswegen äh, lege ich die mal im Panorama ein bisschen mehr in der Mitte an, sodass die dann in der Mitte auffüllen können. Machen wir mal links, links 25, rechts 25 so dass wir dann die tieferen Frequenzen etwas mehr in der Mitte bündeln, da wo sie auch normalerweise stattfinden und die höheren Frequenzen mehr auf die Außen schieben, so dass wir dann da tatsächlich auch das Stereobild ein bisschen schon im, im Mix schon gestalten können, darüber, dass wir einfach da die, die Breite des Mixes darüber anlegen, ähm, Gitarren und Instrumente mit höheren Frequenzanteilen auf die Außen zu verlegen und mit, äh, Gitarren und Instrumente mit tieferen Frequenzanteilen in die Mitte zu verlegen. Dadurch kann man das Klangbild im Mix auch schon gestalten. Also, hören wir mal. Ah. nochmal die Stelle. Okay, die braten aber durch und legen eine Fläche drunter. Vielleicht ist es doch nicht so schlau, die da in der Mitte liegen zu lassen, sondern vielleicht eher ein kleines bisschen mehr auf die Außen zu legen und die anderen beiden Gitarren in die Mitte zu legen. Okay, nehmen wir mal die Hauptgitarren und ziehen die ein bisschen in die Mitte. Machen wir mal hier... Äh, rechts 50 und links 50, schnelle Entscheidung. Und diese Gitarren, die jetzt neu dazugekommen sollen, an den Seiten ein bisschen mehr bringen. Dafür sind sie mir aber ein bisschen zu dunkel. Das heißt, ich glaube, ich muss da mit dem Equalizer mal eingreifen. Genau, die haben nämlich diesen Grätzfaktor, aber den müssen wir jetzt mal nach vorne holen. Das heißt, wir verstärken den einfach mal, indem wir hier mal mit einem, nehmen wir wieder den Fat Channel. Warum sollen wir hier die teuren Super Duper Plugins nehmen, wenn wir hier das schon alles eingebaut haben? Nehmen wir mal den Vintage und hören uns mal nur die eine Gitarre hier an, in der Mitte Solo. So, mehr Grätzfaktor. Okay, und diesen Equalizer nehmen wir jetzt mal auf die zweite Gitarre auch mit drauf und hören uns mal an, wie das klingt, wenn die beiden jetzt dazukommen an der Stelle. Solo aus. Da ist das eine Panorama verrutscht, aber die Idee wird klar. Okay, jetzt können die Gitarren aber insgesamt doch ein bisschen lauter werden, das heißt wir nehmen jetzt hier die Gitarren, die wir jetzt alles schon mal gemacht haben, schieben die noch ein bisschen lauter dazu, nochmal. Da das richtige Verhältnis zu finden, wird eine Aufgabe sein, die wir über den ganzen Mix haben werden. Das heißt, spätestens wenn die Vocals dazu kommen, wird sich alles noch mal ein kleines bisschen verschieben. Deswegen halten wir uns jetzt an dieser Stelle nicht so lange damit auf, sondern gucken, dass wir die beiden Gitarren hier unten noch dazu kriegen. Das scheinen nämlich Einwürfe noch zu sein. Und die hören wir uns jetzt auch mal kurz an. Hier von vorne. Okay, die Gitarre möchte ich hinten, dass sie nicht so abreißt. Wenn wir mal reinhören, die reißt komplett ab an der Stelle. Hat überhaupt null Raum und deswegen möchte ich, dass da auf jeden Fall jetzt was passiert. Deswegen, die darf größer werden. Deswegen stelle ich den Kanal zu und er steht schon auf Stereo, schon mal gut. Stellen wir hier mal äh, ein Delay ein und zwar, mal gucken, welches Delay wir finden. Ähm, Irgendeins, Tempo-Delay, welches ist das? Okay, von Voxengo das Tempo-Delay. Mal gucken, wie das klingt. Inspirieren lassen. Zu viel. Wir verdrehen mal hier ein bisschen die Delay-Zeit links und rechts. Äh, hier ein bisschen runter, hier ein bisschen rauf. Stellen das hier auf Host und mal gucken, wie es jetzt klingt. Kriegt auf jeden Fall auf den Seiten schon mal was dazu. Hören wir mal, wie es weiter klingt, wenn es da jetzt aufhört. Super. Also damit kann ich auf jeden Fall arbeiten. Hören wir es mal im Mix an. Genau und hört dann da auch direkt auf und dementsprechend können wir jetzt uns direkt die nächste Gitarre nehmen die spielt ein kleines Solo an der Stelle da rein <lacht> Hören wir mal, wie die klingt. Die stelle ich auch mal direkt auf Stereo. Man muss den Bus, äh, den, den Kanalzug hier auf Mono oder Stereo stellen, wenn man Stereo-Effekte haben will. Und dementsprechend muss ich hier schon mal vorbereitend darauf achten, dass ich den hier, da kommt bestimmt auch was drauf, ne, dass ich den schon mal auf Stereo stelle. Weil bei Studio One ist es tatsächlich so, dass man sonst die Mono- und äh, Stereo-Delays-Effekte äh, nicht voneinander trennen kann. Ne? Wenn du den Kanal auf Mono stehen hast, dann äh, wird ein Stereo-Delay trotzdem nur in Mono abgespielt. Das ist ein bisschen doof geregelt, aber das ist nicht zu ändern. So, ich habe wir dir diesen Einwurf an der Stelle. Okay, der hört auch direkt auf. Das heißt, normalerweise hätte man den Ton ja da stehen lassen können, aber wir machen auch da mal unser äh, Delay drauf. Aber dieses Mal, weil das ein Solo ist, möchte ich, dass das nur ein Mono-Delay ist und mit einem Hall versehen wird. Also nehmen wir mal den, äh, was nehmen wir für einen Delay? Einen Tape -Delay? Gibt's ein Tape-Delay? Gibt es ein Tape-Delay? Tape-Echo? Gibt es nicht von Kramer? Kramer hat doch ein Kramer von Waves hat doch ein Delay drin. Kramer der Tape, da ist es doch. Tape Stereo. Stellen wir hier ein. Gibt es hier ein Preset für Delay? Elite, ähm, Guitar, Electric Delay. Das haben wir nochmal die Stelle. Super, <lacht> muss auch gar nicht in time sein, wie ich finde. Aber lassen wir mal direkt drauf und packen da noch einen Federhall drauf. Mal gucken, wie das klingt, wenn wir da noch einen Federhall drauf machen. Es gibt von AKG in meiner Plugin-Liste gibt einen Federhall, das AKG BX20. Hören wir die Stelle noch mal kurz an. Okay, das ist komplett nass. Das heißt, das müssen wir erstmal auf trocken stellen hier. Sehr gut. Federhall ist ja für Gitarre auch immer gut geeignet, deswegen können wir uns mal das direkt im Mix hier anhören. Zu viel. Ähm, ist der Nachhalt zu lang? Ne, ich glaube wir müssen einfach das Dry-Wet-Verhältnis ein bisschen verändern. So. Ah, wir stellen es nochmal auf Stereo, dann klingt es noch größer. Ja, ich glaube, das kommt dem schon ganz nah. Du hörst, dass ich immer stoppe und starte, damit ich da den Unterschied hören kann in der Abrisskante. Dann kann man es besser hören, als wenn das Ding direkt durchspielt. Aber jetzt mal im kompletten Zusammenhang. Hat mir noch ein bisschen zu viel untere Mitten. Deswegen gehen wir da nochmal mit einem Pro EQ rein, mit dem Pro Equalizer, der hier mitgeliefert wird von Studio One. Gucken mal, dass wir hier nochmal zurück mal den Loop hier an die Stelle, damit wir hier nicht den ganzen Teil immer nur hin und her springen müssen. Du merkst, fürs Hören muss man sich auch immer ein bisschen vorbereiten. Machen wir ein bisschen dünner unten rum. Ich nehme einfach nur einen Low-Cut mit minus 6 dB. Nochmal. Die Delay könnte noch ein bisschen länger laufen, ne? Hm, okay. Können wir erstmal so stehen lassen, glaube ich. Ne? Also wir haben das hier angepasst. Wir haben noch ein Keyboard, was wir dazu schieben müssen. Und du merkst schon, wie wir richtig gut vorankommen ne, bei der ganzen Geschichte. Wir haben also hier schon einen guten Drive drin. Wir stehen gerade bei aktuell 1 Stunde 28. Der Mix kommt schon einigermaßen zusammen und wir können jetzt auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir jetzt das Keyboard mal dazu nehmen. Das ist auch eine tragende Rolle, das Keyboard. Hören wir mal hier an der Stelle, wo es dazu kommt. Schieben es mal dazu. Das geht direkt auf den Mucke Komplettbus. Okay, im ersten Hören möchte ich behaupten, dass das Ding relativ wenig Biss hat. Also es ist eigentlich ein Sägezahnsound, der hier ansteht, aber irgendwie hat mir das nicht genug Drive und klingt auch sehr statisch, ne? das Ganze. Also ist ein Delay drauf, aber wir packen. Komm, wir machen mal erstmal den Decapitator drauf für mehr Drive. Decapitator, ein Tool von der Plugin Alliance, mit dem man hier dafür sorgen kann, dass man hier Drive reindrehen kann, auf verschiedenste Arten und Weisen und deswegen gucken wir mal hier, richtig Drive, Mixregler zurück, den Ton kann man hier noch verändern, indem man hier ein kleines bisschen heller oder dunkler stellt. Okay, das ist schon mal gut. Ich nutze nochmal den TDR Nova. Mit dem kann man nämlich auf den Seiten die Höhen ein bisschen anheben. Dann wirkt der Sound nochmal ein bisschen größer. Jetzt ist es mir abgeschmiert. Nee, doch, tatsächlich. Habe ich es doch gewusst. Also erneut öffnen. Du siehst, man muss immer darauf vorbereitet sein, dass das ganze Programm abschmiert. Auch das gehört zu den zwei stunden mix ich